Die Warte, Altersvorsorge, Rentenversicherung, Schicht 1, 2, 3. Wer soll denn das alles als normaler Mensch verstehen? Diese Themen sind super komplex, es gibt super viele Gerüchte und keiner weiß wirklich, wie er mit den Themen umgehen soll. Viele wissen nicht mal, was für Produkte sie haben, was es für sie finanziell bedeutet und das ist eine absolute Katastrophe. In diesem Video zeige ich dir, was Schicht 1, 2, 3 bedeutet, was du für Möglichkeiten hast und vor allem auch, was du für vor und auch Nachteile mit diesen unterschiedlichen Systemen der privaten Altersvorsorge hast. Mein Name ist Philipp und besser gut versichert als stark verunsichert. Priester Rüro, Basisrente, private Altersvorsorge mit Fonds, ohne Fonds. Mit Garantie, mit wenig Garantie, mit viel Garantie. Boah, was ist das alles? Lass uns einmal einsteigen. Was bedeutet überhaupt Schicht 1, 2, 3? Schicht 1 ist der unterste Bereich. Das ist eine Basisversorgung, wie zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung. Hierzu gehört die rürup -Rente. Dann haben wir Schicht 2, wird aufgeteilt in die Riester-Rente. Und die betriebliche Altersvorsorge. Und dann haben wir die Schicht 3. Das ist im Grunde die private Altersvorsorge. Das ist auch einer der Motoren, der wirklich richtig, richtig viel Spaß machen kann, wenn du es richtig angehst. Lass mir dir vorab noch eines mit auf den Weg geben, was mir super wichtig ist. Solltest du bereits eine Altersvorsorge abgeschlossen haben, dann beschäftige dich wirklich mit dem Produkt, guck ganz genau, was das für ein Produkt ist und ob es auch wirklich deinen Wünschen und vor allem auch deinen Zielen entspricht. Ich habe ganz wilde Produkte gesehen, ich habe Produkte oder ja, Versicherungspolicen gesehen. Die Polizen und die Versicherungen und auch die Versicherer dazu, die gehören einfach verboten. Also so schlecht sind manche Produkte und... Bei vielen Produkten frisst zum Beispiel einfach die Kosten, die Rendite auf. Und das darf einfach langfristig nicht sein. Ich habe Produkte gesehen, die sind über 20 oder auch über 25 Jahre bespart wurden und sind immer noch im Minus. Und das sind Sachen, die sind unmöglich und sollten auf jeden Fall niemals passieren. Also wenn du Fragen hast zu deiner eigenen altersvorsorge oder gerne Informationen haben möchtest zum Thema Altersvorsorge, komm gerne auf mich zu und natürlich abonniere auch meinen Kanal. Lass uns einsteigen in die Schicht 1, die Basisversorgung. Wie der Name schon sagt, es ist einfach die Basis, genauso wie die gesetzliche Rentenversicherung. Hier haben wir die rürup -Rente. sie wird auch Basisrente genannt und hier ist es so, dass ich bis knapp 24.000 Euro pro Jahr einzahlen kann und kann das Ganze zum bestimmten Satz bis 2025 zu 100% von der Steuer absetzen und reduziere somit dann praktisch meinen Einkommensteuersatz. Was ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Basisrente, ich habe kein Kapitalwahlrecht, das heißt ich kann nicht entscheiden, dass ich mein Geld haben möchte, ich kann es zwischenzeitlich nicht rausholen und ich kann es auch, wenn ich in Rente gehe, nicht rausholen. Das heißt, wenn ich finanzielle Engpässe habe, dann komme ich an dieses Geld nicht ran. Und ich habe Mandanten, die haben eine Basisrente abgeschlossen, sie wussten es nicht, sie dachten, sie haben volles Kapitalwahlrecht, sie dachten, wenn es notwendig ist, komme ich an das Geld ran. Und das war einfach faktisch nicht so. Und das ist in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Nächster Nachteil ist, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel mal eine Immobilie finanzieren möchte, dieses Produkt zu verleihen, selbst wenn ich da 50 oder 100.000 Euro drin eingezahlt habe, kann ich es nicht beleihen und als Sicherheit für zum Beispiel einen Kredit nutzen, weil es halt einfach nicht verfügbar ist. Dann habe ich keine Möglichkeit, es zum Beispiel an meine Kinder zu vererben, was ich super schade finde, weil wenn ich viel, viel Geld anspare und dort einbezahle, ja, dann möchte ich das gerne irgendwann wieder haben oder möchte es halt auch an meine Nachfahren ähm, vererben. Ja, nächster Punkt ist, ich kann maxi oder ich kann frühestens mit 62 mir eine Rente auszahlen lassen. Diese Rente ist dann kalkuliert, je nachdem wie der Versicherer kalkuliert. Teilweise muss man einfach 90, 95 oder auch 100 Jahre alt werden, um zumindest das eingezahlte Kapital überhaupt rauszubekommen und ja, da muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie man da vorgehen möchte. Für viele ist dieses Produkt einfach nicht geeignet, was einfach nicht den Wünschen und Zielen entspricht. Dann gibt es Schicht 2. Schicht 2 als erstes mal die Riester-Rente. Die Riester-Rente kann ich mir staatlich fördern lassen, entweder im Bereich steuern. Also das heißt, dass ich einfach in der Einzahlungsphase das Ganze von der Steuer absetzen kann oder ich lasse mir halt eine staatliche Förderung für die Riester-Rente ausbezahlen. Bei der Riester-Rente habe ich genauso wie bei der Basisrente einen Hartz-IV-Schutz. Das heißt, es kommt keiner an dieses Geld ran. Ich kann mir dieses Geld, also diese Riester-Rente, wenn ich in Rente gehe, zum Teil auszahlen lassen. Das heißt, ich habe ein Kapitalwahlrecht in der Höhe von 30%. Das heißt, 30% des gesamten Geldes, also mein Geld, was ich einbezahlt habe, aber auch das Geld, was der Staat mir bezuschusst hat, kann ich mir zu 30% auszahlen lassen. 70% Prozent der Riester-Rente müssen allerdings verrentet werden, genauso wie in der Basisrente, wo wir 100% verrenten, verrenten wir hier 70%. Dann gibt es hier Garantieprodukte, es gibt Fondprodukte und oft ist es so, wenn ich hier 100% Garantieprodukte habe, ja, wenn ich jetzt eine Riester-Rente abschließe, dann habe ich eine Garantie von 0,25% pro Jahr, das ist eine Wahnsinnsrendite. Letztes Jahr habe ich ganz viele Vermittler beobachtet, wie sie nochmal schnell die Riester-Rente gegen Ende des Jahres mit 0,5% Garantie vermittelt haben, aber auch 0,5% ist halt einfach nicht wirtschaftlich. Und lass dir auch nicht erzählen, dass eine Riester-Rente Renditen abwirft, also eine Riester-Rente wirft in diesem Fall diese 0,5% ab. Bei manchen Produkten gibt es. Fondbasierte Varianten mit unterschiedlichen Fondanlagen, ja da kann es ein bisschen was geben, aber staatliche Förderungen und Zuschüsse sind keine Rendite und das wird darüber immer wieder verkauft, was schlichtweg einfach falsch ist und ja falsche Hoffnungen bei den Menschen weckt. Solltest du deine Riester-Rente irgendwann aus irgendwelchen Gründen kündigen, weil du an das Kapital ran möchtest oder du ziehst ins Ausland, dann ist es so, dass du entweder alle Steuervorteile oder auch alle Förderungen an den Staat wieder zurückbezahlen musst. Genau. Wie ist das eigentlich mit der Steuer? Bei der Riester-Rente ist es so, dass wir eine nachgelagerte Versteuerung haben. Das haben wir in der Basisrente auch. Das heißt, wir zahlen auf die Rente, die wir uns auszahlen lassen, im Grunde unseren Einkommenssteuersatz. BAV betriebliche Altersvorsorge auch ein super spannendes Produkt, denn bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es so, dass du selber gar nicht Versicherungsnehmer bist, sondern dein Arbeitgeber. Und hier ist es so, dass der Arbeitgeber das Ganze bei Neuabschlüssen mit bis zu 15% bezuschussen muss. Ich habe auch Arbeitgeber in meinem Kundenstamm, die bezuschussen lassen mit 50% oder 75%, teilweise sogar mit 100%, also das heißt Du selber als Arbeitnehmer zahlst gar nichts mehr ein und der Arbeitgeber zahlt es als kompletten Zuschuss. Was grundsätzlich interessant ist, weil wir... Hier einfach eine Ersparnis haben, was die Steuer angeht, weil es wie gesagt vom Bruttolohn bezahlt wird, verzichten wir halt nur auf einen kleinen Teil ähm, des Nettolohns. Auf der anderen Seite ist es so, dass es meistens Garantieprodukte sind, das heißt, wir können hier keine wirklichen Renditen erwarten. Das heißt, umso höher der Arbeitgeberzuschuss ist, desto besser ist das Ganze. Jetzt ist es so, dass wir hier ein Kapitalwahlrecht haben, wenn wir eine sogenannte Direktversicherung haben, die meisten betrieblichen Altersversorgungen laufen mit Direktversicherung und dann kannst du, wenn du in Rente gehst, dir dein gesamtes Kapital auszahlen lassen und hast einfach ein schönes und entspanntes Leben. Gerade finde ich dieses Produkt super gut für Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, hohe Beiträge in eine private Altersvorsorge einzuzahlen, dann ist es immer besser ein bisschen vorgesorgt zu haben, als gar nicht vorgesorgt zu haben. Wichtig ist, wenn du später in Rente gehst, dann musst du die Rente oder auch deine Einmalauszahlung, dann musst du Sozialabgaben drauf bezahlen. Das bedeutet zum Beispiel Krankenversicherungsbeiträge, was dann wiederum dafür sorgt, dass der Auszahlungsbetrag, aber auch die Rente ein bisschen sinkt. Also im großen und Ganzen ist das ein durchaus interessantes Produkt für die eine oder andere Personengruppe, aber definitiv nicht für alle Menschen. Jetzt haben wir noch die Schicht 3 und ich finde Schicht 3 ist eins der spannendsten Bereiche, weil hier sind wir wirklich im reinen privaten Bereich. Hier haben wir auch keine staatlichen Förderungen, aber hier haben wir die Möglichkeiten am Kapitalmarkt zu arbeiten. Und meiner Meinung nach ist das, gerade wenn man über Zinseszins spricht, über Investment spricht, über Vermögensaufbau spricht, aber auch in Bezug auf Steuern spricht, eins der interessantesten Varianten überhaupt. Also ich habe die Möglichkeit hier mit einem soliden, vernünftigen, guten Investment zwischen 4 und 6% Rendite zu erwirtschaften. Natürlich geht da auch mehr, aber die Anlage muss auch dir als Persönlichkeitstypen einfach entsprechen. Das ist mir wichtig. Dann ist es so, du hast bei diesem Produkt 100% Kapitalwahlrecht. Das heißt, du kannst, wenn du in Rente gehst oder du kannst auch vorher entscheiden, yo, ich möchte gerne 100%... Prozent des Kapitals ausgezahlt haben. Und das Interessante an der privaten Altersvorsorge ist einfach, wenn ich mich später dafür entscheide, in Rente zu gehen, dann habe ich die Möglichkeit, die private Altersvorsorge nach der Regelung des halben Unterschiedsbetrags zu besteuern. Das bedeutet auf Deutsch, ich zahle hinterher nur auf meine Gewinnesteuern, nicht auf meine Einzahlung, wie es zum Beispiel bei der Riester-Rente ist. Hier muss ich dann auch immer auf alles, was ich ausbezahlt bekomme, meine Steuern bezahlen und bei der privaten Altersvorsorge habe ich eben diese Regelung, nur die Hälfte auf meine Gewinne zu versteuern. Und das macht halt wirklich super, super viel Spaß. Deswegen arbeite ich selber sehr, sehr gerne mit diesen Produkten. Und ja, ich... Habt ihr jetzt mal einen kleinen Überblick gegeben über diese drei Schichten. Das Ganze geht natürlich noch viel, viel, viel, viel tiefgründiger und dieses Video ersetzt natürlich auch keine persönliche Beratung. Das heißt, wenn du jetzt noch mehr Infos haben möchtest, dann folge meinem Kanal, guck dir zukünftig diese Videos zum Thema Rente an und melde dich gerne bei mir, schick mir gerne eine Nachricht, sodass wir einmal gemeinsam deine Altersvorsorge analysieren können, dass wir gemeinsam gucken können, ob das das Produkt ist, was wirklich zu dir passt und dann kann ich dafür sorgen, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst und dass du wirklich zu 100% verstehst, wie du dich im Thema Altersvorsorge aufstellen solltest, dich aufstellen kannst. Und dann kannst du für dich deine eigene Entscheidung treffen. Wichtig ist, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, weil der Staat tut es definitiv nicht. Ich bedanke mich, dass du zugesehen hast. Vergiss nicht, meinen Kabo Kanal zu abonnieren und denke immer dran, besser gut versichert als stark verunsichert.